Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay und heute zocken wir Spectro. Spectro ist, äh, ja, ich würde sagen, Luigi's Mansion in VR, kann man sagen, Ghostbusters Anteile vielleicht, da ich ein Kind der 80er bin, Ghostbusters definitiv, alles was mit Geister zu tun hat, Geister jagen, ist Ghostbusters für mich, aber natürlich äh, ist es mehr Luigi's Mansion und äh, ja, echt äh, netter Titel, echt nett gemacht. Ähm, ja, wir können uns aufleveln, wir äh, starten immer, wenn wir gestorben sind, von neu... und äh, können unser, unser Gear aufleveln, wir müssen äh, Münzen looten, wir müssen Geister jagen und so weiter und so fort... kleine äh, Finde, Rätsel lösen, also wir müssen immer Sachen finden, um weiterzukommen. Ziel ist es, ganz nach oben in den Tower zu kommen und äh, da die Maske zu finden. Ich glaube, die Maske von Hakim oder irgendwie sowas war das, also äh, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher... Auf jeden Fall, äh, jedes Mal hat man neue level vor sich, Also jedes Mal wird es neu gebaut und äh, auch die Rätsel oder Gegenstände stehen immer woanders. Also echt äh, ganz cool gemacht. Ja, ich würde sagen, schauen wir uns mal ganz kurz die Steam-Seite an. So, jetzt sind wir auf der Steam-Seite und ja, 87% der 31 Nutzer-Reviews sind positiv. Und äh, ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es ein schlechtes Game ist. Man muss dieses Genre halt mögen. Und äh, meiner Meinung nach ist es auch eher was für so... Unsere kleinen Geisterjäger, das habe ich auch im Video schon erwähnt, also für die, für die, für die Kids da draußen. 12,49 Euro ist auch nicht so viel meiner Meinung nach, ist echt äh, ein günstiger Preis. Ähm Dann haben wir noch, ja, alle Brillen werden unterstützt, ist auch nicht selbstverständlich. Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und die WMR-Brillen. Wir können sitzend und stehen spielen. Und äh, ja, hier sehen wir, wie das Geisterjagen so ein bisschen funktioniert. Erst müssen wir die, die Energie komplett kalt machen, sozusagen, und dann können wir die Geister aufsaugen. Ja, ich würde sagen, wir gehen ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, hier sind wir im Game Spectro und ja, schauen wir uns mal ganz kurz um. Sieht echt witzig aus, wie die kleinen Geister hier aus dem Fenster hervorluken und äh, die wissen ganz genau, wir kriegen die noch. <lacht> Ja, schauen wir uns mal ganz kurz die Optionen an. Also hier können wir den Movement-Typ einstellen. Also ich gehe ganz normal äh, Smooth. Dann äh, ob wir links-rechts strafen dürfen, möchte ich. Kopfsteuerung, ja. Also in die Richtung, wo wir gucken, äh, wird auch hingesteuert. Dann äh, snip turn können wir hier einstellen. Oder Smooth, je nachdem wer was haben möchte. Dann haben wir hier die Grafikeinstellungen. Ist eigentlich auch ganz, ganz äh, klar. Ambient Occlusion ist glaube ich, dieses, dass es kleiner, schmaler wird, das würde ich jetzt erstmal aussetzen. Wir können aber im Spiel auch ins Menü rein, von daher, wenn es irgendwie nicht passt, können wir es immer noch umstellen. So, das haben wir ausgemacht, Blumen lasse ich auch erstmal aus, ach komm, schalten mal Blumen mal ein, das sind ja diese, diese Helligkeit-Kontrast-Töne von, von irgendwelchen Lichtquellen und ja. Audio ist ganz klar, ne? SoundFX, Music Volume haben wir hier und äh, ja, Sprache ist nur Englisch, es äh, gibt aber nur Text, äh, von daher, es ist auch nicht so viel. Dann haben wir hier noch Show Damage Numbers, also das heißt, wenn wir dem Geist Schaden zufügen, ploppen diese, diese äh, Lebenspunkte raus und äh, das wird in Zahlen dann angezeigt. Ja, das ist es eigentlich erstmal und ich würde sagen, wir gehen mal ins Spiel. Ich habe schon ein bisschen gespielt. Wir können auch ähm, einfach mal auf Continuum gehen, genau. Ich habe erst äh, ein Stockwerk gemacht, genau, Floor 2. <lacht> so, hier, sind unsere, hier ist unsere Waffe. Ne? Wir haben hier haben wir so einen äh, Phaser, sage ich mal. Batch 421, sieht ganz witzig aus. Dann haben wir hier noch eine Taschenlampe, wo wir so dunkle Stellen dann erleuchten können. Und äh, immer wenn wir solche Gegenstände sehen, können wir mit A-Button draufdrücken und hier ploppt schon ein böser Geist raus. Und die können auch ganz gut austeilen. Das, was der gerade da gemacht hat, äh, fügt uns ziemlich harten Schaden zu und äh, dann kann es auch ganz schnell vorbei sein. So, da haben wir auch Münzen. Also wir können Münzen einsammeln. Und äh, wie wir gerade gesehen haben, äh, Lebensenergie. Oder diese, diese Fläschchen, die wir immer wieder finden. Hier ist unser ganzes Inventar. Hier haben wir unsere Fläschchen. Und hier haben wir unsere Lebensenergie. Und wenn die aufgebraucht ist, oder fast aufgebraucht ist, können wir so ein Fläschchen trinken. Und schon geht's weiter. So, gehen wir einfach mal hoch. Zu Stockwerk 2. So, ganz wichtig ist... Oh, nee, wir sind schon auf Stockwerk 3. Okay. Ähm... Das ist unsere Energie, den Balken, den wir hier sehen und den können wir immer wieder, also das ist unser Phaser Balken, Energiebalken vom Phaser und den können wir an diesen Kerzen aufladen mit A, wie ihr gesehen habt, jetzt haben wir wieder einen vollen Balken. So, da kommen wir gleich nochmal zu, wir öffnen erstmal hier ein paar Türen, okay der ist böse, der ist böse, also wir können auch richtig ausweichen. nicht mehr viel, jetzt haben wir einen. Oh, Wir wollen hier nicht, dass er uns äh, einschleimt. Ne? Kerze, Kerze, Kerze. <lacht> Kommst du wohl? Ach, der ist nochmal, hat sich wieder erholt, okay. so Und diese Geister können wir einsaugen. Wie wir sehen, dann muss ich die Grip-Taste drücken und schon haben wir ihn eingesaugt. Jetzt füllen wir nochmal unsere, unsere Phase auf. So, hier haben wir jetzt wieder Münzen, dafür können wir uns in dem Schuppenbad kaufen und wenn wir hier sehen, hier ist noch ein Schlüssel, der öffnet uns nachher Türen. So, hier ansonsten ist nichts, also es lohnt sich immer hier überall mal zu schauen. Die Kerzen sind nach einer Zeit, wie wir sehen, immer wieder an. So, jetzt können wir immer hier aktivieren und so, der nennt uns gleich irgendwelche Gegenstände, die wir dann auch anklicken müssen. Wecker. Wecker, Wecker, da. Da ist noch ein Wecker. Ah, okay. Also ich habe es noch nie geschafft, was der von mir will, aber gut. Also die Melodie endet immer so ein bisschen an. Wow! Alter! Ich dachte, ich spiele hier kein Paranormal Activity. Hast du gesehen? Matrix-Style, Junge. <lacht> oh. Hallo? Also entweder so, so Mario-mäßig, Luigi, Luigi's Mansion. Von so daher... bei erinnert die Musik mich so ein bisschen dran. Jetzt schauen wir mal, wie viel Herzen wir haben. Wir haben noch drei, okay. Und wir haben 56 Coins. Da kann man später schauen, was man dafür bekommt. So, aber hier war nichts mehr. Okay, gehen wir mal da rein. Und wir müssen so ein Totem finden. Wenn wir dieses Totem haben, zeigt uns das, in welchen Raum wir geben müssen, um nachher äh, so eine Geheimtür zu öffnen. Okay, wir haben Inventar auch voll. Ah, hier ist so eine Kiste. Wir finden auch immer wieder Schlüssel dafür, die wir dann benutzen können. Unser Inventar ist voll, das heißt, wir müssen uns jetzt von irgendwas trennen. So. Wer weiß wie was die gut sind. So, Schauen wir hier mal. Okay, hier sind wir auch. Diesen Blumeffekt. effekt Finde ich jetzt nicht so prickelnd. Ich mache den gleich aus. Schauen wir uns das dann nochmal an. So, Grafik. Bloom aus. Apply. Ja, sieht schon viel, viel besser aus. Ich weiß nicht, wie das für euch aussah, aber für mich sah das total, ja, nicht toll aus. Ich wollte den Begriff jetzt nicht sagen, aber, äh, sah scheiße aus. <lacht> ich sag's einfach mal so. Also gefiel mir nicht. So, dann haben wir das schon mal. So, jetzt gehe ich hier mal rein. Mach hier wieder zu. Ha. Lad noch mal kurz hier unseren Phaser auf. Oh, jetzt kommen wir aber hier überall. Jetzt müssen wir aber ganz schnell... Jo, alles klar. Okay, okay. Den haben wir auch jetzt soweit, oder? Jetzt müssen wir noch mal Energie... Ach, da kommt noch einer. Komm. So, und die können wir nachher auch abladen, diese Geister. Hier haben wir wieder einen Schlüssel gefunden. Schauen wir uns noch mal kurz um hier. Hier waren die bösen Burschen. Hier haben wir voll. Hier ging gerade die Party ab. Hier ist so ein Totem. Also das ist das, was wir eigentlich finden wollten. Gucken wir uns gleich mal an, was der uns zeigt. Machen wir erstmal hier auf. Okay, hier sind wir wieder. Okay, haben wir nichts übersehen. Dann schauen wir uns den Totem mal an. Der zeigt uns jetzt einen Raum. Okay, das ist doch der Raum, ne? Und in dem Raum müssen wir das Ganze dann aktivieren. Das haben wir jetzt gemacht mit Trigger. Und jetzt geht die Tür auf, zum nächsten Stockwerk. Stockwerk 4. Hier sieht es schon gruselig aus. <lacht> Alles rot. Überall Bücher. Okay, jetzt müssen wir schauen. Okay, den Schlüssel haben wir noch nicht. Ach, guck mal hier. Man öffne uns die Tür. Oh. Von mir Oh, die werden ja mal größer, die Kandidaten hier. Jo. Ab und rein in den Staubsauger. Da haben wir schon unser Totem. Aber bevor wir das jetzt aktivieren, schauen wir uns erstmal hier weiter um. Laden noch mal unser Phaser auf. Ne, euch wollen wir nicht. Na <lacht> ja, klar wollen wir euch. Ah, der, der war gerade enttäuscht ein bisschen. Habt ihr gesehen? <lacht> Und weg. Cool wäre, wenn, wenn wir wie bei Ghostbusters so eine Falle noch hinschmeißen könnte. So, jetzt müssen wir unbedingt noch Energie haben. Ah oh, ne, haben wir schon. Das sagt doch ein bisschen was aus hier, oder? War doch klar. Oh, wir können, wir können uns ein Upgrade aussuchen. Wie es scheint. 1, 8, Yellow Jacket. 2, 2, 2. 3, 2, 2. Rang 3, Rang 2. Okay, wir haben da gar nichts von, oder? Ne, haben wir sowieso. Schade, schade, schade, okay. Auf jeden Fall können wir ähm, Upgrades bekommen. Oh, der, der hat uns aber jetzt erwischt. Weg, weg, weg. Komm, ich brauche Energie. Oh, jetzt hat er uns. Jetzt hat er uns. <lacht> Habt ihr gesehen, so schnell ist man auch down? Okay. Jetzt landen wir im Hauptmenü. Hallo kleiner Kerl. Hey buddy. Looks like you're starting to get the hang of it. How many of those shiny coins did you collect? Wow, that's a lot. You can spend them on that computer over there. Just log into EBU to get some new starter gear. Okay, schauen wir uns gleich mal an. Also wenn man stirbt, kommt man immer wieder hier hin. Nicht gemacht Kleine. So, hier kann man die Geister raushauen. 26 Ghosts. So, einen habe ich schon mal vorher reingel reingeladen. So, und das ist Weirdwood. Und äh, wir müssen wir von den ganzen Geistern befreien. Jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Small Alexia, The Bishop. Aber wir haben nicht genug Geld bei Ibu. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Spenden äh, sammeln. Freund sammeln. Ach, guck mal. Hier kriegt man ja Klaustrophobie. Was ist hier? Ach süß, guck mal ein kleines Bett da oben. Okay. Schauen wir mal was passiert, wenn wir jetzt nochmal hier neu starten. Open that gate. Okay. Also das heißt, wir starten immer. Ganz am Anfang, Stockwerk 1. können weiter sammeln, kriegen dann immer besseres Gier. Haben wir denn alles verloren, was wir hatten? Ja, okay. Okay, interessant zu wissen. Aber ich denke mal unsere Münzen, unsere Geister und so weiter, die wir weggebracht haben, die bleiben uns erhalten. Die leiernde Musik hier. Stirb! Ah oh nein, du bist schon tot. <lacht> Ghostbusters! Und probieren wir den Onkel nochmal. Was hat er? Ein Telefon, Telefon. Telefon. Okay, jetzt haben wir irgendwas erhalten von dem. Ach, diese Charts. Diese okay. Jetzt verstehe ich. Damit hätte man ähm, oder kann man nachher diese Upgrades äh, kaufen, wenn man diesen Shop findet. Ja, ich habe äh, auch vorher, bevor ich das Video gemacht habe, nicht so viel Zeit hier investiert. Zehn Minütchen, um mal alles zu verstehen. Kerze, Kerze, Kerze. Hilfe! <lacht> Komm, bleib auf. Ist er. Jo, der hat gedacht, der könnte mich verfolgen und dann ne, hier schön verstecken. Am Arsch. Am Arsch, Junge. Münzen. Monster mit? Nein. Okay. Dann schauen wir mal. Okay, wir sind in dem Raum. Ein bisschen spielen wir noch weiter. Okay, den Schlüssel haben wir. Stecken wir mal ein. Schauen wir mal, was da auf uns wartet. So, ein bisschen haben wir gebüßt an Energie, aber hält sich noch in Grenzen. Kann man verschmerzen? Klein kleinen weg wegsaugen hier kommt komm Dann bist du dran wo ist er <lacht> Hier haben wir wieder. Wow! Na kommst du! So, wir haben zwei von denen. Kapazität, Speed. Kapazität hört sich gut an. Kann man das jetzt benutzen? Select. Select a Blaster to apply it. Ah, okay. Und schon haben wir... ...ein Upgrade für unseren Blaster bekommen. Okay. Ich habe schon das Gefühl, dass man das gerade gemerkt hat. ich kann mich natürlich auch täuschen. So, wir trinken mal einen von denen. Dann gehen wir hier nochmal rein. So, looten, looten, looten. Da ist auch nichts mehr, okay. Dann lassen wir uns mal anzeigen, wo wir hin müssen. Wir sind genau im richtigen Raum, passt also. Los geht's. Was ist der Schlüssel. Ein Roter Schlüssel. Okay. Ventilatoren? Wo ist denn noch einer? Soll er hier im Raum sein? Okay, nicht geschafft. Der Ruby-Key. Hier können wir wieder wahrscheinlich rein. Aber wir haben jetzt gar keine Charts gesammelt, oder? Ne, wir haben keine. Kann man auch weitergehen. Jetzt gehen wir erstmal durch die Tür da hinten. Hier können wir noch nicht rein. Hier könnten wir auch mal reinschauen, was da ist. Die habe ich jetzt nicht gerechnet. Mann, ich wollte Gold. Aber wie wir sehen, kann das auch passieren. Lass uns da Geister entgegenkommen. Beim Looten. So, der für dich. Ja, komm, hau ab mit deinen scheiß Äpfeln. Katze, Katze, Katze. Und du bist weg. So. Oh, haben wir schnell weggezogen hier. Das ist der rote Schlüssel. Wir haben noch volle Energie. Im Blaster ziehen uns auch voll. Dann nichts wie hin zur roten Tür. So, und da wartet jetzt ein richtig fetter Kerl auf uns. Aber den haben wir gerade ganz gut abgezogen direkt. Da hat er nicht mit gerechnet. Aber das sind zwei von denen. nicht gerechnet, ne? Ein kleiner Sack. Alles kleine Mistkäfer seid ihr. So, schauen wir uns mal an. Okay, Schlafzimmer mit Bett. War das der Raum hier? nee, das hat kein Regal. Da muss ein Regal drin stehen. Okay, gehen wir mal weiterschauen nochmal. Da vielleicht? nee, das ist so kleiner Raum. Da steht noch ein Regal drin. Hier ist es. Hier sollte es sein. Stimmt da. Ja. Ich würde sagen. Ein Stockwerk machen wir noch. Also, wie man sieht, man kann sehr, sehr schön ausweichen. Wir müssen, bevor wir jetzt irgendwo reingehen, noch mal kurz die Kerze plündern hier. Ach Leute, ernst? Hoffentlich geht die Kerze gleich noch mal an. kleinen holen wir uns direkt so. aus dem haus hier ist wieder der kerl ja? ein starker staubsauger hier der bin vor 2000 ist das Der zieht alles weg safely shadows will guide to spectral energy trapped within Okay. Äh, jetzt in dem Raum. Ja. Ein Telefon. Und schon war was gelöst. Ah, dafür kriegt man immer diese netten kleinen Sachen. Charts. the Emerald Key. Den müssen wir jetzt noch finden. Gucken wir mal auf den Boden, ne? Eben lag der ja so ganz toll auf dem Boden. bin versteckt. Da ist er da auch versteckt. Guck mal hier. So, rein da. Ja, damit hat der Kollege auch nicht gerechnet, hat man gesehen. schon der Totem. So, noch mal schnell. Oh, der hat gerade richtig Energie bekommen komm oh nein nein nein nein nein nein nein ich brauche eine kerze wo ist hier eine fucking kerze Out of, ja sehe ich gerade selber aber haben wir nur die eine kerze hier ja? aber wow. Neues. Den nehmen wir da, oder? 212. Okay. Haben wir schon mal eine kleine Verbesserung. Aber der bleibt nicht das Startgear, das heißt, wenn wir sterben, ist der weg. Haben wir denn hier nirgendwo Kerzen? Hm? Müssen wir müssen mal schnell eine Kerze finden, oder? Wir müssen noch mal zum Anfang zurück. Oh, Alles aber nervig mit der Kerze. Muss ich mal ganz zum Anfang, um mir Energie zu holen. Oh, da ist mein Controller gerade weg. Warum auch immer. Ja. was ein kleiner Bug gewesen. <lacht> Scheinbar. Keine Ahnung, wo mein Controller jetzt hin ist. Aber ist ein guter Abschluss, glaube ich. Da ist mein Controller wieder. Und unser kleiner Kerl. Weiß ich nicht, wo der ist. So, nochmal die 52 Geister haben wir. Ach, da ist er. Ja Leute, das war Spectro, also unser Ziel ist es, ganz nach oben zum Turm zu kommen und diese komische Maske zu finden, um äh, ja, Weirdwood wieder ja, zu retten. Ja, ein echt na, ja, nettes Game, würde ich sagen. Äh, ist nichts gruseliges, also wer auf so Mario, Luigi's Mansion und sowas steht, also der, äh, der wird das hier mit Sicherheit auch mögen. Finde ich auch für die kleinen Geistjäger unter uns vielleicht ganz interessant. Also ähm, ist mehr in der, in der ähm, ja, ich würde sagen für die, für die Kinder gedacht, meiner Meinung nach. Aber ist nett gemacht. Man kann sich immer wieder Upgrades kaufen hier bei Ibu. <lacht> ne, jetzt haben wir hier schon äh, 199 gesammelt. Und äh, das ist einmal unser Startgear. Und damit kann man dann halt ja, immer wieder starten. Und wird immer besser, von daher kommt man dann bestimmt irgendwann nach oben. Ja, wenn euch es gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen, wäre echt nice, wenn ihr mich abonnieren würdet. Denn äh, ja, ich will dieses Jahr unbedingt auf die 1000 kommen. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Aber 1000 ist jetzt dieses Jahr meine Hürde und äh, die will ich definitiv jetzt knacken. Und äh, ja, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Ja, ich bedanke mich für, bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.